Wir waren heute am 8. März auf der Straße, wir waren so viele Leute und wir wollten zeigen, dass wir verschiedene Kämpfe verbinden können für eine Welt ohne Patriarchat und wir danken allen, die da waren. Mein Anlass heute, halt, auf die Straße zu gehen, war, die Stimmen zu hören, die Redebeiträge zu hören, Empowerment zu fühlen und auch einfach mal eine schöne Zeit zu haben, den Raum zu haben. Ich finde, die äh, Diversität in der Orga ist auf jeden Fall rübergekommen. Ich finde im Vergleich zu den letzten Jahren dann viel mehr migrantische Flinters auf der Straße. Ich habe mich halt besonders beeindruckt, dass auch immer wieder von intersektionalem Feminismus geredet wurde. Ich finde es ganz wichtig auch zu betonen, aber ich finde man kann es auch alles gemeinsam. За нашу свободу хлыстом карать